willkommen zurück zu zelda skyward sword nachdem wir die 100 abgeschlossen haben dieses spiel suchen wir jetzt nach wo die karte hier ist die karte nach narisha der sollte eigentlich direkt vor uns sein irgendwo vielleicht über uns wir fliegen jetzt zu ihm wir sind auf ihm drauf Bis wahrscheinlich ist er über uns denke ich oder was muss er ich weiß nicht vielleicht müssen wir auch einfach auf die regenbogeninsel fliegen das kann auch sein da ist er jetzt habe ich ihn gesehen der war unter uns vielleicht einfach das kann auch sein ich habe gedacht er wäre über uns nein der ist unter uns hier ist er so ich habe alle stimmen die du haben wolltest mein kumpel ich habe alles was du wolltest wie red ich denn mit dem ich dachte, ich muss auf ihn drauf. Oder nicht? Ich weiß, das letzte Mal, als wir mit dem geredet haben, haben wir auf ihn drauf. Hier oben. Das ist normal. Vielleicht habe ich einfach nur schlecht gelandet. Ja, bin ich. Okay. Na gut. Kann passieren. Sieh an, du hast alle Drachen getroffen, ihre Stimmen gelernt. Du bist wirklich etwas Besonderes. Ich will mein Versprechen halten. Lausche mir, wie ich dir die letzte Stimme präsentiere. Schön. Oh. Hä? Du hast die letzte Stimme des Heldenlieds, äh... Okay, versuchen wir es erneut. Du hast das Handy nun vollständig erlernt. Mehr muss ich dir dazu nicht sagen, oder? Dieses Lied öffnet den Eingang zur Prüfung. Noch eine Prüfung? Wenn du diese Prüfung, die sich irgendwo im Wolkenmeer verbirgt, bestanden hast, öffnet sich der Weg, der mit dem Triforce verbunden ist. Alles klar? Gebeter, ich hab etwas zu berichten. Auf einer der Inseln im Wolkenmeer findest du den Eingang zu Seiren, der sich mit dem Heldenlied öffnen lässt. Findet ihn mit der Aurasuche. Mit der Aurasuche finden? Von hier? Also wahrscheinlich, ja, wir sollen hier wieder raus, denke ich. Er führt uns auch schon dorthin. Hey, ich muss hier raus. Ich bin nicht wieder auf dir drauf. Was geht denn hier ab? Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg. Okay, der einzige Ausgang ist also hinten. Okay, cool. Sag so, es funktioniert. Okay, äh, dann muss ich ab und zu mal auf einer Insel stehen bleiben, um herauszufinden, wo ich lang muss. Also irgendwo im Wolkenmeer war von Anfang an das Triforce, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich hab schon eine Vermutung, wo... Ich werde es aber noch nicht sagen. Ja, wo kann ich denn landen am besten? Ist denn hier eine Insel, wo ich landen kann? Okay, gut, ich könnte aufs Wolkenhort landen. Aber ich weiß nicht, ob das dann noch funktioniert. Ja, gut, da könnte uns eine richtige Richtung geben. Dann landen wir mal aufs Wolkenhort. Was? Das ist das... Jeder hier? Da, wo die, wo die Schmetterlinge sind. Tatsächlich, das ist hier im Wolkenhort. Aha. Ja, so funktioniert das. Und jetzt ist wieder unser bekanntes Lieblingsspiel. schön Schoss das Schwert in das Symbol, entstelle der letzten Prüfung, Gebieter. Die letzte Prüfung, habt ihr gehört? Na dann. ja. Wir kennen das Spielchen, ja. Das haben wir schon öfter gemacht. Jetzt scheint es aber das letzte Mal zu sein und das im Wolkenhort. Ich sollte mich ja jetzt mittlerweile relativ gut auskennen. Ja, das hätte ich vor zehn Folgen vielleicht noch nicht sagen können. <lacht> Aber ja. Ich kenne mich ja aus. Gebeter, Mike. Dies ist die Welt der. Irgendwas. Ich hab's da gibt. Sorry. Aber wir kriegen das Seelengefäß wieder. Diese geheimnisvolle Pflanze spiegelt deine Seele wieder, Mike. Wieder? Okay. Wenn du deinen Heldenwurf unter Beweis gestellt und das letzte Seelenfäß erfüllt hast, Gebieter. Dann wird die Tür zum Triforce vor deinen Augen erscheinen. Du musst diese Prüfung bestehen. Hast du noch eine Frage an mich? Okay, let's go. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde auf dich warten. Kein Problem. Okay, wo fangen wir an? Das nach vorne, denke ich. Damit fangen wir an. Ja komm, das kennen wir alles. Das Spielchen ist nichts Neues für uns. Damit haben wir eine heilige Träne. Es gibt insgesamt 15. Ja, komm, jetzt nichts Neues. Nur dieser Ort. Schon mehr oder weniger neu. Höchstwahrscheinlich gibt es hier noch eins, oder? Können wir ihn erzählen? Hier wird es schon eins geben, oder? Okay, hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht weiter oben. Aber hier muss doch mal eins sein. Oder? Natürlich ist hier eins. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ähm. Aua. Okay, aber das geht. Das kann ich machen, das ist okay. Um, huah, huah, dieser laute Hall immer. Ist da unten noch eins. Das kann ich... Oh, nicht wirklich... sagen, ob da noch eins ist. Also ich sehe da unten auf jeden Fall keins, deshalb denke ich mal nicht. Ob oh, jetzt komme ich dir? So da ist noch eins. Ah, ich wollte es riskieren. Oh, das ist böse. Uh, die Snoopie Snoppy, Snoopie Oh! Knappes Ding du. Knappes Ding. Ähm... Okay, ich gehe mal hier oben lang. Ich denke, das wird nicht so verkehrt sein. Ich habe jetzt die ganze Zeit um sich ein. das ist mir jetzt egal. Tatsächlich. I do not care. Das Einzige, worauf ich mich care, ist diese Prüfung zu bestehen. Und dafür... Fehlt mir nicht so viel. Oh, das muss ich schieben. Kann ich ziehen? Ich kann es ziehen. Okay, wunderbar. Das macht es definitiv einfacher. Okay, perfekt, perfekt. Das reicht schon, das reicht schon. Ist dort hinten noch eins? Auf dem Haus drauf oder so? Unter uns? Nee. Nee, nee. Okay. What? Wie soll ich da hinkommen? Was zum... Okay, Moment. Äh... Brauche am besten eigentlich eine feste Reihenfolge, ne? Das wäre eigentlich am klügsten. Ich gehe mal hier runter. Ich gehe mal hier in die Richtung. Wir wissen, wie ich dorthin komme. Okay, hat mich nicht entdeckt. Soll ich einfach durchwaschen? Ja, oder? Oh, okay, mein, mein Charakter snappt da einfach dran. Okay, das ist wunderbar. Das ist wunderbar, das macht's einfacher. Okay, ins Wasser darf ich nicht. Das heißt, die Sprünge müssen jetzt passen, Link. Du musst jetzt perfekte Mundo sein. Hast du schön geübt, ja. Merkt man. Wunderbar. Du bist immer noch nicht wichtig? Okay, du bist immer noch nicht wichtig. Du bist einfach nur Deko. Okay, schön. Dann sei Deko. Dann bleibt Deko. Für immer aber. Hier auf dem Baum nichts. What? Da hinten ist noch was. Hier okay, komm, rush, rush. Bevor er mich sieht, bevor er mich sieht. Hallo? Wow, okay, ich muss anderen Weg gehen. Jetzt ist es zu spät. Äh, äh, äh, hier. Hier! Ich schätze den da hinten. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott. Den machen wir als letztes oder so. Ich, ich, ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Uh, ja, machen wir eine komische Reihenfolge. Whatever. Solange wir es schaffen, ist es okay. Ganz ehrlich. Lass mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Sehr lobenswert, dass sie mich in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Er verfolgt mich immer noch. What? Wie anhängig ist da denn Bitte? Okay, egal, egal. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, ähm. Dein ist eins. Ah, fängt mich an. Oh mein Gott. Zwei. Äh, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Äh... <lacht> <lacht> das geht wirklich! <lacht> ich habe nur so herumgealbert. Das, das hat funktioniert. Ich meine, ich wusste, dass das geht, weil ich habe... Ja, ich wusste nämlich, dass es das bei irgendeinem dieser Gittern funktioniert. Aber <lacht> dass das so einfach ist. Ja, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich noch eins. Für die Leute, es nicht wissen, ich habe vor, äh, nach diesem Let's Play, ein Glitchfest-Video zu machen. Also seid gespannt darauf, denn ich habe schon sehr viele Glitches für das Spiel aufgenommen. Das war super close. Yo. Okay, da hinten ist das Letzte. Ich weiß nicht, wie ich das verpasst habe, wo das ist. Wollen wir gleich herausfinden? Ich renne halt schnell hin. Hä? Sag mir nicht, da oben. Das ist es hier oben? Kann das sein? Wenn es hier oben ist, dann schneide ich das jetzt hier rein. Dann wisst ihr jetzt schon die Antwort. Oh. Ah. Boah, das war aber knapp. Na, ist die Prüfung nicht vorbei? Schnell zum Ausgang, bevor der mich hier erwischt. Weg ah, hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir müssen schnell zum Ausgang, aber wir dürfen nicht gesehen werden. Sonst wird es eng für uns werden. Aber das ist kein Problem. Mega easy, das ganze gechillt, ne? Mach noch ein Selfie hier mit ihm. Yo, was geht ab, Kumpel? Und es ist vorbei. Die letzte Prüfung. Ich möchte jetzt wissen. Wo sich das Triforce befindet, damit wir selber helfen können. Du hast das Insigne der Reife erhalten. Dieses gravierte Artefakt soll dem Helden das Versteck des Triforce enthüllen. Okay, habe ich noch nie gesehen, das Ding. Interessant, einfach so ein, so ein roter Rubin oder so, so ein Kristall. Mit einem Symbol drauf. Das Symbol kennen wir aber. Perfekt. Da, da, da, da. Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres insigne der Reife, außer dem, das du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du beide trägst. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich der Weg zum Triforce. Einfach so. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. Ich dachte, ich bin jetzt ready. What? Äh. also das einzige was mir einfallen würde wäre halt hinten, wo wir die ganzen Tafeln her haben. Wo ich auch dachte, dass wir da hin für das Triforce Also es ist wirklich das einzige, was mir einfallen würde. Das da, da vorne. Wo soll das denn sonst sein? Vielleicht hat es einer der Schüler? Ein Direktor? Mir fällt es wirklich nicht ein. Ah, hier geht's halt lang. Ich muss da hoch! Dass sie immer noch keine Treppe haben, nur so Boxen, wo man draufklettern muss. Was ist denn das hier für eine Schule, für eine Akademie? Kommst du nur von oben raus? Wunderbar. Haben sie toll gemacht, haben sie schön designt. Bin ich echt stolz auf die. Wunderbar. Okay. Wenn es hier nicht ist, dann habe ich absolut keine Ahnung, ganz ehrlich. Es muss hier sein. Oder? Es muss hier sein. Was soll es denn bitte sonst sein? Das, ist das einzige Ort, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie hier sowas verbergen. Aber scheinbar ist es hier nicht. das hm. sein? Hat das was mit dieser Statue auf sich? Hätte ja auch so ein rotes Auge. Doch, das ist es wirklich. Es ist doch keine Deko. Das ist wirklich diese Statue. Von Anfang an wusste diese Statue, wo das Trifor sich befindet. Und nun kriegen wir die Knowledge. Auch. Und zwar... Ja, muss man ein bisschen relocaten. Schon lange her. What? Was? Äh. Ist er überhaupt noch funktionsfähig? Ähm. Nein, was? Was für eine Kugel war das denn bitte? Das war aber keine ordinary Kanonenkugel. Was geht denn da ab? Sag mir nicht, unter unseren Füßen war es die ganze Zeit. Nein. Doch. Unter unseren Füßen befindet sich wohl ein weiterer Dungeon. Was schießt er denn jetzt ab? Um welche... Wahrsagerkugeln. Ne, was? Oh, oh! Fliegende Zielscheiben. Aha. Krass. Aber jetzt kommen wir nie wieder nach unten. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Du bist also nicht sicher. Folge das Auftrag und vernichte den Todbringer so schnell du kannst. Der Todbringer? Na gut. Also, sind wir jetzt wirklich am Ende? Ende, Ende? Letzter Dungeon? Vielleicht noch ein Final Kampf gegen den Todbringer? Was wird jetzt abgehen hier? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin genauso gespannt wie ihr es seid. Also, let's go! Ja, ich bin soweit. Und ja, das scheint wirklich ein Dungeon zu sein. Wir kommen zum Turm des Himmels. Der, ich glaube, siebte und letzte Dungeon. Und erwartet eine Kiste. Einfach so offengelegt. Und viele verschiedene Räume, die in verschiedenen Richtungen führen. Na gut, wenn wir so eingeladen werden mit dieser Kiste, dann schauen wir doch mal, was da sich drin befindet. Die Dungeon-Karte. Nützlich, auf jeden Fall. What? Das sind ja einfach nur acht Räume. Gebeter, ich habe dir etwas zu berichten. In diesem Gebäude befindet sich die drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit einem Dreieck markiert. Also nur die Dreieckorte sind wichtig. Okay, hier ist ein Trifors-Piece. Hier ist noch eins. Und hier ist noch eins. Hier sind überall X. Vogelstatuen gibt es hier ganz viele. Hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, das wird ein sehr linearer Dungeon, aber ich bin hyped. Bin gespannt, wie das hier funktionieren wird. What? Schiebepuzzle? Pff. Hört mal. Es bewegt sich wirklich, wenn ich es hier in diesem kleinen Diorama verschiebe. Gebt habt ihr was zu berichten? Boah, ich weiß es doch. Aus dem eben ertönten Geräusch schieße ich schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Durch diese Veränderung ist es nur möglich, den angegrenzten Raum zu betreten. Mhm. Ich schlage vor, dir durch, die, dir durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu den Fragmenten des Triforce zu eröffnen. Öffnet sich dadurch, also bewegen sich dadurch wirklich die Räume oder ist das nur so ein Schlüssel, damit sich hier die Türen öffnen? Okay, bahnen wir uns mal den ersten Weg zu einem Triforce, zum Beispiel wenn wir nach Ah, das ist nur seitlich. Die Türen sind da nur seitlich. Ich verschiebe mal erstmal. Ach, das wird sogar angezeigt, welche Räume ein Triforce äh, haben. Okay, verschiebe ich so. Kann ich es auch wieder auf Default setzen? Das Gefühl, ich mache immer was falsch gerade. Ich, ich bin nicht perfekt in Schiebepuzzeln. Ich war noch nie wirklich. Sehr gut da drin. Okay, aber zu dem kommen wir auf jeden Fall schon mal hin. Das ist ja schon mal ein Triforce-Piece, zu dem wir hinkommen. Das müsste... Im übernächsten Raum sein. Hier noch nicht? Er ist der nächste. Was oh, ist so hell? Ein Wald? Was zum... Wir sind in einem Wald der aussieht, als wäre der wie von Pharaoh Oder nicht? Doch, definitiv. Das ist hier ein Wald, der aussieht wie, als wäre der von Pharaoh. Okay, hier kommen wir nicht lang. Aber hier drüben ist auf jeden Fall ein Safe Point. Okay, wahrscheinlich ist dort die Tür? Ja, das ist die Tür. Okay, mit einem Save Point. Perfekt. Ähm, dann... Was? Muss ich mich irgendwo hinschießen? Ich hab's nicht gesehen. Oder komme ich hier vielleicht nicht lang? Vielleicht ist das ein Rückweg? Ne. Ich seh's schon. Da ist die falsche. Feuer. Das wollte ich nicht. Ich wusste die Tasten gerade nicht. Juhu! Na gut. Wir werden schon herausfinden. So. Komm schon. Zack. Ja. Ja. Lass mal los. Lass mal los. Ich muss nochmal zurück. Ich sehe gerade, dass das gar nicht möglich ist. Weil ich erstmal mit dem Beetle das aufschneiden muss hier. Jetzt ist es möglich. Ja, gut. Wunderbar. Ja. <lacht> ah, yeah. Was soll das? kann doch nicht so schwer sein, diesen Jump zu schaffen. Ho, huh, huh. Ha. What? <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Aber ich glaube, das müssen wir machen, um überhaupt das Ding an... zu grappen. An zu <lacht> ja, nicht? Vielleicht noch weiter nach oben? Ne, es geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Was mache ich denn falsch? Geht das so nicht? Was muss das so gehen? Also, doch ich kann weiter nach unten. Oh. Okay, das wusste ich nicht. Oh, aber ich schlag mich ja an die Wand an. Aua! Aua! aber, wir sind drüber. Okay. Du schon wieder. Spinnilein. sei ja ganz schön fein und lass mich dein Rückilein zerstechilein. yeah. Okay, ist wahrscheinlich das gleiche Prozedere, oh. Das ist jetzt nicht mehr, oh, das ist, oh, das ist aus dem Dungeon. Ja, ja, das ist, oh nein, bitte lass mich nur. Das ist hier aus dem... Ich habe einen zweiten Dungeon von dem Waldgebiet. Schnell rüber. Okay, okay, hier sind Bomben. Ich hoffe, die brauche ich nicht vorher. Für irgendwas. Ich schwinde mal. Was zum. Was muss ich machen? Ich verliere immer mehr Energie. Lass mal los. Ich glaube, ich soll mit den Bomben noch irgendwas machen davor. Boah, die Räume sind aber echt kompliziert. Ähm, Beetle. Guck du dich erstmal um. Nimm aber noch nochmal direkt eine Bombe mit. Wenn die hier, schon hier hängen, dann haben sie auch einen Nutzen. Ach, da hätte ich mich, äh, ich habe es gerade gesehen. Da hätte ich mich hinkrapschen können. Das klang gerade, wie ganz viele Affen, die, die gerade am Leiden sind. So klang das gerade. Die armen Äffchen, du. Ah, ich kann das von hier nicht. Okay, dann einmal rüberjumpen. Hüpp, Hip. hüpp. Und dann so schnell wie möglich nach da so schnell wie möglich nach da perfekt wunderbar und oh. nun das Seil, aber du nervst oder ignorierst du mich jetzt. Oh, das ist halt nett. Schaff ich den Jump? Ja. Oh, den auch. Okay. Kann mich erinnern. Als ich mal keine Ahnung hatte, wie es weiter ging. Einmal den Staubsauger benutzen. Und dann. Jupp. Und hier ebenso. Dann ist dieser Raum auch Geschichte. Wo ist ich? Okay. Die restlichen paar Rubine sammeln. Warum nicht? Ich habe nichts besseres zu tun. Hier könnte man noch mal eine Wandmalerei, glaube ich, vorbeizaubern. Unser Ton ist um irgendwie ein bisschen aus Sein. Naja, gut. Ich mache jetzt erstmal ab. Nächster Raum. Hier müsste sich ein Triforce-Piece befinden. Eins von den dreien. Boah, krasse Tür. Okay, okay, der unterirdische Teil vom Dungeon. Bitte, See, gebieter dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Ferro. Ich spüre die Macht des Force, die davon ausgeht. Pharoah? Nicht Pharoah? Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Ja. Komme ich da durch? Nö. Dafür brauche ich erstmal den Schlüssel. Es ist wirklich einfach nur eine Prüfung mit einer Prüfung mit einer Prüfung mit einer Prüfung mit einer Prüfung mit einer Prüfung. Mit einer Prüfung. Und ich glaube, wir sind fürs Erste hier ein bisschen stuck. Ich wüsste zumindest nicht, wie wir hier weiterkommen. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, bevor ich es vergesse, ist mal durch die Augen zu fliegen. Vielleicht befindet sich hier hinter ein Schalter. Nein, tut's nicht. Tut es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir uns... Warte, kann ich eine Abkürzung schaffen? Oh, bitte sag mir, ich kann eine Abkürzung schaffen, weil ich möchte nicht diesen ganzen Waldgebiet nochmal von vorne machen, nur weil ich das jetzt falsch angereiht habe. Oh, bitte sag mir, ich kann das. Hier abkürzen. Oh, yes, kann ich. Okay, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge uns diesen Dungeon genauer anschauen. Heute hatten wir einen schönen ersten Einblick. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bleibt gespannt.